Hallo und herzlich willkommen auf den Internetseiten des Kreisjugendringstierschenhold. Wir haben mit den Landsatzkandidaten eine Videoaktion durchgeführt. Wir haben Ihnen fünf Fragen gestellt, die vor allem junge Menschen betreffen. Schauen Sie selbst, machen Sie sich ein Bild und gehen Sie am 15.03. wählen.